mm -hmm. Russland muss endlich die Massenüberwachung seiner Bevölkerung beenden. In Russland kann jeder oder jede ohne jeden Anlass willkürlich digital überwacht werden. Die Behörden brauchen dafür nicht einmal einen Gerichtsbeschluss vorzuweisen. Das widerspricht in eklatanter Weise nicht nur der russischen Verfassung, sondern auch der Europäischen Menschenrechtskonvention, die Russland ja zumindest auf dem Papier anerkennt. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg hat schon vor Jahren geurteilt, dass diese Praxis rechtswidrig ist und das Recht auf Privatsphäre verletzt. Das muss endlich anders werden.